Wir sind jetzt hier im Tonstudio von Norbert Merl. Ein paar Sachen im Film haben tonmäßig nicht funktioniert und die werden wir jetzt nachsynchronisieren. Rainer, du brauchst den Text nicht lernen, kannst du eh ablesen. Ich sieht dich keiner. Ach so. Norbert, spielst du mir mal so genau vor. Okay. Rainer, gut zuhören. Hm? Gehört? Dann bitte jetzt ganz gleich genau so. Ah. Ja, Dana, das war zu orgasmusmäßig. Ja, da habe ich genau auch so gelungen. <lacht> okay. Probier's noch einmal. Ah. Na, jetzt na, spielst du mal so den bitte noch einmal vor. Ja. Noch einmal? Ja. Gehört? es vielleicht einmal mit einatmen, vielleicht geht es dann leichter. Okay. Ah. Ja, perfekt. Das war's. Danke.